Ich spiele einfach mal eins, was ich immer wieder gerne spiele, was auch über die Liebe geht und äh, über den Zufall auch ja, handelt. Ähm, küss dein Engel dich. ganz sanft auf die Stirn Dann sage mutig zu dir, es kann nichts passieren Damit aus Wolken nur noch Sonnenschein viel. Küsst du Engel dich so sanft auf die Stirn Dann hüpften Grassebäuer, quäl euch die Stadt Damit aus Wolken nur noch Sonnenschein, viel, nur noch viel, ja viel, nur noch viel, viel mehr Sonnenschein, viele dann auf alle, auf allen dieser Welt. Der Mond zur Sonne wird, wenn du erwachst und mich begleitet, ja Tag so wie Nachts, damit aus Woll, nur noch Sonnenschein viel. Aus wenig mache ich mehr. Aus mehr mache ich viel mehr. Damit der Sonnenschein aus Wolken auch viel. Damit aus Wolken. Nur noch Sonnenschein viel. Nur noch viel. Ja viel nur noch viel. Viel mehr Sonnenschein viele dann auf alle. Auf in dieser Welt. <Sin> Morgens die Wiese erwacht sich alles zu dir dreht. Dann weiß ich ganz genau, du hast gefehlt. Damit aus Wolken nur noch Sonnenschein viel. Nur noch viel, ja viel, nur noch viel. Küsst dein Engel dich ganz sanft auf die Stirn. Die Stirn, ja, auf deine Stirn. Küsst dein Engel dich ganz sanft in den Schlaf. In den Schlaf, ja, in deinen Schlaf. Küsst dein Engel mich ganz sanft in den Schlaf. In den Schlaf, ja, in meinen Schlaf. Küsst du Engel mich so sanft in den Schlaf. Die Wiese erwacht und sich dann alles ganz öffnen zu dir dreht, dann weiß ich ganz genau, du hast da gefehlt. Yeah! Dankeschön.